Sie warten so lange auf ihre Chance, bis ihr den göttlichen Schutzring um euch durch gesetzwidriges Denken und Handeln geöffnet habt. Dies ist für uns reine Wesen des Lichts schlimm anzusehen, wenn ihr von den unverbesserlichen Seelen energetisch missbraucht werdet. Wollt ihr im Schutz unseres himmlischen Lichts leben, dann bitte bemüht euch, euch mehr im Gottesgesetz aufzuhalten, damit wir euch mit Lichtenergien umhüllen können. Wenn euch Gefahr droht und ihr nicht von den hinterlistigen Fallseelen aus dem unsichtbaren Jenseits angegriffen werdet. Ist ein Mensch bereit sich unserem himmlischen Gesetz zu öffnen und möchte er unsere Hilfe, dann erst besteht für uns die Möglichkeit einzugreifen. Doch nur solange, wie der Mensch im Gottesgesetz denkt, spricht und handelt. Befindet er sich außerhalb des Gottesgesetzes, dann müssen wir all seine Schutzwesen weichen und abwarten bis er wieder im Gottesgesetz schwingt. Dies wissen die wenigsten der gottverbundenen Menschen, die sich auf dem inneren Weg zu Gott befinden. Deshalb gab der Gottesgeist den inneren Menschen, die mit dem Herzen denken, diese Botschaftspassage noch dazu, damit keiner von ihnen auf die Idee kommt. Sich mit dem Naturreich eigenwillig zu verbinden und anschließend auf Empfang zu gehen. Um dies zu verhindern, versucht der Gottesgeist der gutwilligen Jüngerschaft einige Gesetzeshinweise anzubieten, die sie vor Leichtsinn und Neugier warnen und schützen sollen. Sind medial begabte, jedoch weltoffene Menschen, die Gott ab und zu Herzensgebete zusprechen, aus Neugier interessiert die feinen Impulse einer Pflanze zu vernehmen, dann kann dies dazu führen, dass sie von Seelen besetzt werden die ihnen viele Märchen erzählen und sich angeblich als die Pflanze oder ein Naturwesen ausgeben. Diese medial begabten Menschen merken nicht, was um sie unsichtbar alles abläuft. Deshalb prüft bitte auch diese Botschaften, die euch Menschen angeblich von Naturwesen, zur Gesetzesorientierung anbieten. Nur sehr wenige mediale Menschen können die göttlichen Lichtströme aufnehmen, da dies vom Reinheitsgrad der Seele bei einer göttlichen Botschaft oder Übermittlung von Naturwesen abhängt. Viele Botschaften über das Naturreich flossen auch aus dem Unterbewusstsein eines Künders bzw. medialen Menschen, da er im Eigenwillen etwas von sich wollte. Will er unbedingt in seinem Eigenwillen etwas hören, kann es sein, dass dabei der Schutz des Gottesgeistes zwangsweise zurückgeht, da der Mensch statt der göttlichen Demut das persönliche, hochmütige Gegensatzprinzip wählte. So seht, ihr gutwilligen Menschen im Offenbarungslicht Gottes, des Ich Bin, wie gefährlich und schmal der Weg zur Wahrheit Gottes ist. Geht ihn ein Künder nicht aus seinem erschlossenen Bewusstsein, dann läuft er großen Gefahren entgegen und muss einst damit rechnen bittere Tränen zu vergießen, da er persönlich noch etwas sein, Ja in der Öffentlichkeit darstellen wollte. Solche Künderseelen leiden im Jenseits sehr, weil sie ihre Heilsplanaufgabe völlig missverstanden haben. Lehnen sich begnadete Menschen, die das innere Wort erst seit kurzem aufnehmen, an Künder an, die schon länger das Gotteswort aufnehmen und öffentlich im kleinen Kreis aussprechen und merken dabei nicht dass ein Künder mit seinem persönlichen Darstellungsdrang bereits gegen das Gottesgesetz verstieß und somit die Botschaften aus seinem Unterbewusstsein hervorholt, dann ergeht es ihnen bald ähnlich, da sie ihn irregeführt als Vorbild nehmen. Dies geschah immer wieder bei Jungkündern, weil sie zum Vorbild mehr auf einen Künder blickten, der eine Respektsperson war und vieles aussprach, was seine Persönlichkeit hochhob als auf das schlichte Bewusstsein eines wirklich demütigen Künders zu schauen und ihn herzlich zu empfinden, der wahrlich still im Hintergrund leben möchte, ohne Aufsehen mit seiner Person zu erregen. Die nach dem Gottesgesetz lebenden Künde erfüllen ihre Aufgabe wahrlich nicht aus dem Verstand, sondern einzig und allein aus dem Herzen, weil sie das göttliche Wort in sich mehr lieben als die Welt. Sie bietet natürlich einem Menschen der seine göttliche Aufgabe erfüllen möchte vieles, was zum geistigen Absturz führen kann. Da jeder Gotteskünder schon mehrmals in seinem Leben vom Gottesgesetz abgefallen ist, sollte er den inneren Menschen die nach der Gotteswahrheit suchen dies nicht verschweigen, denn sonst stellt er sich selbst auf ein Podest und der spätere Fall wird sehr schmerzlich sein. Jeder von ihnen ist ebenso als Mensch anfällig und schwach. Wer das abstreitet, der lebt unehrlich und dazu unreal in der Welt. Er macht sich etwas vor, weil er einen Geltungsdrang hat, vor gläubigen Menschen gut dazustehen. Diese gekünstelte Darstellung lässt ihn unfrei leben, deshalb ist auch sein inneres Wort unfrei. Sein unehrliches Benehmen lässt nicht zu, dass er schwach werden kann. Deshalb hat er kein Verständnis für sich und seine Mitmenschen, die sich auf dem inneren Weg zu Gott befinden. Ein labiler Künder, der sein geistiges Fundament noch nicht gut gebaut hat, lebt in der Welt der tief gefallenen Gotteswesen sehr gefährlich. Er wird ständig als Energieträger Gottes von niedrigen, dunklen Seelen beobachtet, die ihm ausgeklügelte Fallen über instabile Menschen stellen, die nicht wissen, ob sie mehr Gott die Ehre aus ihrem Herzen schenken, oder noch persönlich in der Welt etwas erreichen wollen. Den aufrichtigen himmlischen Kündern werden andauernd Lockangebote von außen zugeführt, damit sie in ihre frühere ungesetzmäßige Lebenseinstellung zurückfallen. Diese führen ihnen böswillige Fallseelen in Zusammenarbeit mit trügerischen Menschen zu, damit sie zu einem Fehltritt verführen. Dies ist durchaus eine Gegebenheit bei den Kündern, die sich redlich bemühen, sich noch weiter dem Gottesgesetz zu nähern. Fallen sie in ihre alten, bereits bekannten Fehler zurück, besteht auch für sie immer wieder die Möglichkeit aufzustehen, vorausgesetzt sie sind bereit über ihre vergangene Entgleisung im Gottesgesetz nachzudenken und eine Veränderung anzugehen. Ist dies nicht der Fall, dann verlieren sie bald das innere Wort, weil ein längerer Aufenthalt außerhalb des himmlischen Gesetzes, das ihnen entweder bekannt ist oder nicht, sie vom Gottesstrom des Ich Bin entfernt, den sie in ihrer Freiheit nach dem Gotteswillen begnadet empfangen können. Viele gefallenen Künder stehen nicht mehr auf, weil sie die Welt in einem Lebensressort festhält. Dies setzt ihnen sehr zu, da ihre Seele über diese Nachlässigkeit sehr rebelliert. Sie möchte ihren Menschen mit Christi Hilfe noch weiter ins Gottesgesetz führen, doch der unnachgiebige Mensch lässt es nicht zu. Dann entsteht wahrlich ein erbitterter Kampf mit körperlichen Folgen für den Menschen, der schon einmal das Gotteswort in sich aufnahm. Der Kampf der weitgereiften Seele mit ihren Menschen, der sich wieder der Welt zugewendet hat, ist gesetzmäßig. Sie versucht ihn mit vielen Impulsen davon abzubringen, eventuell führt sie ihm weniger Tagesenergien zu, wodurch er ein körperliches Unwohlsein spürt. Sie hofft dass er dadurch noch erwacht und umkehrt. Hört er weiterhin nicht auf ihre ständigen Warnimpulse, die der Gottesgeist mit Energien verstärkt, und lebt er seine Fehler ohne Veränderung weiter, dann besteht für die weiterentwickelte Seele die Möglichkeit, dem Menschen beim Erwachen Bilder zuzusenden. Dieser übermittelte ihr der Gottesgeist des Nachts, um den Menschen wach zu rütteln, damit er wieder zum Gottesgesetz und zum inneren Wort zurückkehrt. Dies geschieht nicht, um ihn zum inneren Wort Gottes zu zwingen, nein, sie ist durch seinen erneuten Fall die Leidtragende, weil sie der Mensch ständig mit neuen seelischen Belastungen konfrontiert. Aus diesem Geschehen hält sich der Gottesgeist heraus, weil er den freien Willen von Seele und Mensch beachtet, außer es ist lebensnotwendig für beide, wenn von außen eine Gefahr droht. Oftmals erwecken die Seelenbilder den Menschen wieder zur Aktivierung des begnadeten inneren Wortes, was wahrlich ein Stück Arbeit an sich selbst ist. Je mehr ein Künder seelisch frei ist von Gesetzesverstößen, umso leichter hat er es bei der Aufnahme des Gotteswortes. Doch aus der Sicht des Gottesgeistes erfüllen die Propheten ein schweres Amt. Bitte versucht deshalb euch in sie hineinzufühlen und sie dadurch besser zu verstehen, ohne sie zu bedauern oder hochzuheben. Dann gelingt es euch vielleicht leichter, eine wahrheitsnah übermittelte Gesetzesfacette zu schätzen und dafür Gott zu danken. Bitte habt auch Verständnis für alle gefallenen Künder, die entweder in ihr Unterbewusstsein fielen oder sogar von Seelen besetzt sind, die der ähnlich geschilderten, eigenwilligen Einstellung ihres Menschen nachgingen. Wenn ein Künder zu massiv in die Gegenrichtung des Gottesgesetzes steuert, dann verabschiedet sich irgendwann seine Seele von ihm. Wahrlich, es ist ein sehr trauriges Lebenskapitel für sie. Die Seele wendet sich nur deshalb vom Körper ab, weil ihr die Fremdbesetzung bereits zu viele Energien kostete. Der Kampf mit den ebenso eigenwilligen Seelen, die die hochmütige Lebensweise des Menschen unterstützten, ging verloren. So ist es, wenn Menschen die das Wort Gottes kündeten, plötzlich ihre intellektuellen Persönlichkeitsansprüche gegenüber anderen Menschen ausleben. Sie werden wahrlich zum Spielball fremder, döswilliger Fallseelen, die sie ohne Rücksicht auf den Menschen und seine Seele zum Schluss besetzen. Dies möchte der Gottesgeist mit allen ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten seines Gesetzes verhindern. Doch meist ist der freie Wille ein Bremsklotz für die wirksame Hilfe beim besetzten Menschen, der einst prophetisch sprach. Die Handlungsunfähigkeit des Gottesgeistes bezüglich des freien Willens, setzt sich ebenso bei den unbelehrbaren gewalttätigen Seelen fort, die aus den jenseitigen, lichtarmen Lebensbereichen stammen und eine menschliche Fremdbesetzung vornehmen. Nun wisst ihr Menschen wie schwer es der Gottesgeist oft hat euch zu schützen. Dies betrifft alle Menschen, die ständig in einer Wechselwirkung leben. Einmal seid ihr ganz umhüllt vom Gottesgesetz, dann reißt ihr im Eigenwillen aus in eine tiefere, weltliche Schwingung, die dem Gottesgeist nicht erlaubt, euch Schutz durch die Lichtkraft zu gewähren. Er muss weichen und ihr seid wahrlich schutzlos den Gegensatzwesen Gottes ausgeliefert. Wer das für sich anders sieht kann es tun. Doch einst wird er merken, wenn er die Gedankenkontrolle übt, was es heißt, wenn er bewusst im Gottesgesetz verankert lebt oder nicht. Dies kann zum Beispiel schon der geringste aufkommende Zweifel beim Nachlesen einer göttlichen Botschaft sein, der plötzlich einen Menschen wie vom Wind erfasst und in die Gegenrichtung des Gottesgesetzes treibt. Der Widersacher Gottes hat dabei seinen Profit nämlich eure umgepolte Lebenskraft, weil ihr ihm beim Zweifeln die Tür zu euch geöffnet habt. Im Gottesgesetz gibt es keinen Zweifel, deshalb ist er den Gegensatzwesen immer ein willkommener Gedankengast. Ihr könnt euch davor schützen, indem ihr überprüft wo ihr zuvor in Gedanken wart. Habt ihr gegensätzliche Schwingungen – zum Beispiel durch Streit, disharmonische Musik und Filme – in euch aufgenommen? dann kann dies die Ursache eures späteren Zweifels sein und euer Verstehen in die falsche Richtung lenken. Deshalb bittet euch der Gottesgeist, immer vor dem Lesen einer Offenbarung kurz ins Herzensgebet zu gehen, um so eure Seele wieder in erhöhte Schwingung zu versetzen. Bittet dann Christus um Schutz und Führung, so ihr das wollt. Das ermöglicht dem Gottesgeist keine fremden Wesen an euch heranzulassen, Außer ihr seid in euren Gedanken wieder gegensätzlich oder der laute Geräuschpegel um euch lässt den göttlichen Schutz nicht zu. Ist das der Fall, dann verschiebt, bitte das Nachlesen einer Gottesbotschaft. Dies sind Schutzkriterien, die ein geistig gut ausgerichteter, zu Gott strebender Mensch genau kennen sollte. Doch meist vergisst der Mensch die zum Selbstschutz notwendigen guten Vorkehrungen. Darum versucht der Gottesgeist diese wichtigen Punkte bekannt zu geben, da sie die meisten Jünger und Jüngerinnen beim Nachlesen der göttlichen Botschaften völlig außer Acht lassen. Eine Bitte an alle gutwilligen Menschen, die die Absicht haben die Ich Bin Liebetröpfchen grammatisch zu korrigieren oder in eine andere Sprache zu übersetzen, prüft euch ob ihr schon so weit selbstlos seid. Die Schreibarbeiten in eurer Freizeit auf freiwilliger Basis zu tun. Wer erwirkt dafür einen irdischen Lohn zu bekommen, der ist wahrlich noch sehr weit davon entfernt, sich selbstlos für den Ich-bin-Liebegeist einzubringen. Ihm rät der Gottesgeist noch zu warten, bis die Diskrepanz zwischen ihm und seiner Seele ausgeräumt ist. Diejenigen Menschen die ununterbrochen wie ein Wasserfall reden und sich dennoch an die Liebetröpfchen heranwagen wollen, bittet der Gottesgeist ebenfalls noch zu warten, denn sie erkennen leider noch nicht, dass ihre aus der Kontrolle geratenen Gedanken ebenfalls mit auf das Papier übergehen. Diese Menschen sind sich selbst noch eine Gefahr, da sie offen sind für Schwingungen die sie noch nicht in den Griff bekommen, da ihr Bewusstsein zersplittert ist von weltlichen, ja geistig warnen Gedankengängen. Ihnen empfiehlt der Gottesgeist, zuerst die innere Gedankenordnung zu pflegen, ehe sie so weit sind ein Liebetröpfchen zu verfassen. An Menschen mit gutwilligen Absichten, die im Leben noch gerne vordergründig ihren sehr intellektuell geschulten Verstand einsetzen wollen, richtet der Gottesgeist eine Frage, habt ihr euch schon einmal eingehend gefragt? Wieso ihr so großen Wert auf euren so hochgezüchteten Verstand legt? Wahrlich, Gott war es nicht, der euch diese Schulung zugewiesen hat. Solltet ihr beabsichtigen ein Ich-bin-Liebetröpfchen zu korrigieren oder übersetzen, dann könnte in euch ein Widerspruch auftauchen, da euch die einfache Sprache des Gotteswortes über einen begnadeten und schlicht lebenden Künder niemals gefallen wird. Ihr werdet die größten Schwierigkeiten haben die Botschaftsworte Gottes über euer Geschwister anzunehmen. Deshalb gebt bitte dann eure gut gemeinten Ansätze Christus helfen zu wollen auf. Ihr seid mit eurer gekünstelten, intellektuellen Lebenseinstellung eine Belastung für diejenigen, die wahrlich opferbereit sind in ihrer Freizeit Christus im Heilsplan zu helfen. Deshalb überlegt euch gut, ob ihr euch mit dem Verstand oder lieber mit dem Herzen einbringen wollt. Doch der Gotteswille ist, dass bescheidene und demütige Herzensmenschen die Christus nahestehen, der Ganzheitsschöpfung auf freier Basis helfen. Nur solche Menschen nehmen ihre Person nicht wichtig und können friedvoll nebeneinander mit Christus ihre verheißungsvolle Aufgabe erfüllen. Damit noch nicht genug. Wer glaubt, Gott in seinem Inneren Selbst mit intellektuellem Sprachschatz begegnen zu müssen? Der macht den größten Fehler seines Lebens. Er fällt zum Schluss schon im Gebet vom Ober ins Unterbewusstsein, wo er sich im Sumpf früherer intellektueller Inkarnationen befand. Er geht wahrlich sang- und klanglos unter, weil er wieder das Fallwesenprinzip befürwortete, denn diese wollten untereinander ohne Herzensklang gehoben reden. Bitte nehmt euch davor in Acht. Nun spricht der Gottesgeist die gutwilligen und opferbereiten Menschen an, die schon auf der Hochzeit Christi tanzen und sich selbstlos einbringen für die Ich Bin-Gottheit und die Ganzheitsschöpfung. Ihnen dankt der Gottesgeist jetzt schon und bittet sie, so weiterzumachen wie bisher. Ihr habt in einer friedfertigen Liebebereitschaft und Herzlichkeit zueinander gefunden. Eure herzenserfüllte Bemühungen werden wahrlich einst im Himmelreich leuchten und ihr werdet darüber Freudentränen vergießen, die wie Kristallperlen in Farben leuchten. In jeder Glückseligkeitsträne die dann im reinen Sein vergossen wird, leuchtet die Liebekraft Gottes mit Geschenkbildern an die geliebten Töchter und Söhne, die bis zum letzten Akt im Fall seien, hier auf dem lichtärmsten Planeten bis zum Eswerde, Reinigung und Neuordnung des materiellen Kosmos und der Erde, durchhielten. Freut euch jetzt schon, ihr vom Davids Volk und anderen himmlischen zenit kann. Noch eine Anmerkung des Gottesgeistes an die gottverbundenen Menschen, die an einer intensiven Selbsterkenntnis interessiert sind kommen bei einer merkwürdigen Verhaltensweise und bestimmten Aussagen eines anderen Menschen oder Berichterstattungen unterschiedlicher Art massive Zweifel auf, so haben sie mit uns meistens etwas zu tun, bzw. es wird uns eine noch unbewusste Wesensart gespiegelt. So wir wollen, können wir diese mit Hilfe des Gottesgeistes beleuchten. Der menschliche Zweifel führt uns auf die Spur unserer Fehler und Schwächen. Sie kommen nur deshalb in uns so massiv in Bewegung, weil sie sich als Negativkraft plötzlich in uns bemerkbar machen. In jedem Menschen gibt es noch abweichende Verhaltensweisen vom himmlischen Lebensgesetz. Beleuchtet und schlüsselt ihr eine bestimmte Fehlhaltung auf und übergibt sie bereuend Gott in Christus, dann seid ihr wieder eine Seelenhülle leichter bzw. von einer seelischen Belastung freier. Zweifel kommt in den Menschen nur deshalb auf, weil ihnen manche Geschehnisse und geistige Speicherungen unbekannt sind. Alles menschliche Leben wird aufgrund von Speicherungen gesteuert. Die Gefühle und Empfindungen, die wir tragen, sind genetisch mit den Seelenhüllen verbunden, die zum Beispiel einen Zweifel aufkommen lassen können. Dieser Zweifel wäre aber gar nicht in uns, wenn die Negativspeicherung, Gegensätzliche Kraft, in den Seelenhüllen nicht tatsächlich vorhanden wäre. Sie überträgt sich schon bei der Geburt eines Kindes auf seine menschlichen Gene, auch die von den Eltern und Vorfahren. So seid ihr über Inkarnationen von fremdeingaben überlagert worden, die sich schließlich anhäufen und euch massiv zu steuern versuchen. Doch daraus könnt ihr euch von einem Augenblick zum anderen lösen, wenn ihr dazu die Bereitschaft habt den Zweifel mit der Hilfe Christi zu beleuchten. Ist euch dann einigermaßen bewusst geworden, wo die Wurzel eures Zweifels liegt, so bittet einfach Christus bereuend um Umwandlung der Negativkraft. Setzt ihr das Gottvertrauen an die Stelle eures ehemaligen Zweifels, kann anschließend Gott in Christus gesetzmäßig in eurer Seele wirken. Setzt ihr ein anderes Denken ein. Löst sich die genetische Verpolung auch im menschlichen Unterbewusstsein auf, das euer Oberbewusstsein zusammen mit der Seele steuert. Dann geschieht endlich in eurem Groß- und Kleinhirn eine Umpolung der negativen Speicherung, bis ihr schließlich völlig frei von einem bestimmten Zweifel seid. Zweifelsgedanken haben sich wahrlich unendlich viele Zeiten, die hinterlistigen tiefgefallenen Menschen und Seelen gegenseitig zugesandt weil sie nicht genau wussten, ob ihnen im Moment jemand böswillig oder gut gesonnen ist. Das Misstrauen war die Folge. Misstrauisch leben sie heute nach wie vor und bekriegen sich zuerst in Gedanken, die verschiedene Verhaltensmuster haben, die das himmlische Gesetz nicht aufweist. Damit aber nicht genug. Da sie sich selbst nicht trauen und hinterlistig nur zum eigenen Vorteil denken und so handeln, misstrauen sie auch jedem Menschen der ihnen seine Freundschaft anbietet oder etwas verspricht, das sie nicht kontrollieren können und außer ihrer Reichweite liegt. Oftmals bekämpfen sie sich misstrauisch, ohne zu wissen, was die tatsächliche Ursache ist. Viele der Jüngerschaft Gottes fielen ebenso in ihre falsche Denk- und Verhaltensweise, weil sie immer wieder von den Menschen aus dem Fall ausgenutzt wurden. Sie glaubten bald niemanden mehr. Die unsichtbaren Fallseelen steuerten sie gerne zu Menschen, mit denen sie einen Reinfall erlebten. Diese Ereignisse aus der Vergangenheit haben bei ihnen viele schmerzliche Spuren hinterlassen und heute sind sie jedem Menschen gegenüber misstrauisch. Hätten sie eine Ahnung, dass bei ihnen etwas nicht stimmt, würden sie vorher ihre Gefühle und Gedanken genauer untersuchen. Mancher Gutwillige würde dann die Ursache seines Misstrauens bei sich selbst suchen, sie ergründen und verändern wollen, da ein Misstrauen keine Herzensfreundschaft aufbauen lässt. Solche Menschen leben meistens allein, weil sie nicht fähig sind jemanden zu vertrauen. In jedem Wort und gut gemeinten Handlungen eines hilfsbereiten Menschen, suchen sie zweifelnd nach Erklärungen, ob nicht eine hinterlistige Absicht dahinter liegen könnte. Krankhafter Zweifel und Misstrauen raubt diesen Menschen die Lebensfreude und sie müssen bald mit weniger Lebensenergien auskommen. Sie sind zurückhaltend, weil sie keinem Menschen trauen und verschanzen sich deshalb in ihren eigenen vier Wänden. Diese Menschen rät der Gottesgeist einmal tiefer und intensiver ihre Missgunst gegenüber anderen Menschen zu beleuchten, denn darin liegt die Wurzel ihres Übels, nämlich keinem Menschen zu vertrauen. Wer sich selbst in seiner Fehlhaltung erkennen will, dem gibt der Gottesgeist noch einen Rat. Er sollte in der Tiefe seine Zweifel an seiner Person erkennen. Diese führen ihn auf die Spur der Missgunst. Sie können nur entstehen, wenn ein Mensch sein Leben lang keinen Menschen traute und auch nicht sich selbst. Durch dieses zurückhaltende Leben, versäumte er viele wichtige Lebenserfahrungen zu machen. Deshalb ist er neidisch und missgünstig auf alle Menschen, die ihr Leben freudig gestalteten und dadurch viele Erkenntnisse sammelten, die er versäumte. Der Grund liegt darin, dass er seine Person zu wichtig nahm und glaubte, er sei etwas besonders. Alle anderen Menschen sind seiner nicht würdig, deshalb kapselte er sich von den Menschen ab. Diesen versteckten Hochmut und Stolz gibt er nicht zu, weil er glaubt ein gerechter Mensch zu sein, der hilfsbereit und zuvorkommend gegenüber anderen ist. Er kann zwar großzügig sein, doch er vergisst seinen Neid und Missgunst gegenüber einem Menschen anzuschauen, der ihm nahe steht. Er war zwar nicht missgünstig und neidisch zu ihm, doch er selbst glaubt, dass er dies ist. Er täuscht sich hier sehr weil nur seine eigenen Fehler zu ihm sprechen. Diese lassen ihn ständig an Menschen zweifeln, die er nicht oder nur schwer durchschauen kann. Deshalb glaubt er, wenn ihm Menschen dies und jenes schenken wollen, sie müssen eine Hinterlist aufweisen. Ein Mensch der Gott näher kommen will, ist dann traurig darüber, weil er kaum einen Menschen zur echten Herzensfreundschaft findet. Ist jemand herzensoffen ihm gegenüber? dann beobachtet er ihn zweifelnd und skeptisch von der Seite. Er wird nie glücklich sein mit seinen Mitmenschen, weil er ihnen ständig eine gegensätzliche Lebensweise bescheinigen will, die aber nicht stimmt. Sein Zweifeln wird immer stärker in ihm, weil er durch ständiges falsches Denken neue seelische Belastungen aufsetzt. Ihm ist es nicht klar in welcher Gefahr er sich befindet, wenn er immer wieder so massiv gegen das himmlische Gesetz verstößt. Er ist wahrlich der Angriffspunkt für die hinterlistigen erdgebundenen Seelen, die nichts anderes im Sinn haben, als den Menschen ständig aufs Neue mit Impulsen zu beschäftigen, damit er sich und andere Menschen anzweifelt. Haben die unsichtbaren aglistigen Seelen den missgünstigen Menschen ganz vereinnahmt, dann hat er nur eine Chance den dunklen Angriffen zu entrinnen, wenn er Christus bittet, seine Missgunst der Vergangenheit zu beleuchten. Hat er dies getan, dann entzieht er sich den niedrigen Schwingungen der Vergangenheit und wird immer mehr aus der Reichweite von finstern Seelen kommen. Dies ist seine einzige Möglichkeit im Schutz Gottes zu leben. Wer darüber anders denkt, der kann es tun, doch wer gescheit ist und ernsthaft den inneren Gottesweg gehen möchte, der wird sich darüber freuen da er vom Gottesgeist eine geistige Hilfe zur Befreiung aus seiner Seelenbelastung erhielt. Diese kann ihm helfen wieder aufrichtig zu sein, ohne Hintergedanken über seine Mitmenschen zu haben. Dies wünscht ihm der Gottesgeist. Ihr Wanderer ins Gotteslicht, schaut deshalb bitte nach, wenn euch ein Zweifel überfällt. Es müssen nicht die Gottesoffenbarungen sein, die ihr gerade anzweifelt, sondern es können auch alltägliche Dinge und Geschehnisse in eurem Leben sein, die ihr noch falsch und verschleiert seht, weil ihr nicht genau hinter die Sache blicken könnt. Dies kann sich aber bald mit eurer herzlicher Bereitschaft ändern. Wichtig ist einzig und allein die ehrliche Suche nach der Ursache eures ungesetzmäßigen Verhaltens. Sie lässt sich mit göttlicher Hilfe immer finden, wenn ihr dafür offen seid euer Herz weit in den Ich Bin-Liebestrom einzutauchen. Dann erhält der Mensch die Impulse des Gottesgeistes, um zuerst die Befreiung in seiner Seele zu erlangen. Dann hat es der Mensch viel leichter Gott gewollt zu leben. Das wünscht der Gottesgeist seinen klugen Jünger und Jüngerinnen auf dem inneren Weg zum ewigen himmlischen Leben.